Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder was aus dem Adventskalender. Boah, <lacht> Ja, es ist ein lang, ne? Eine Rauchermittel. Aber Leute, guckt mal, was ich für euch heute habe. Heute gibt es auch was aus dem Rauch. Aber in dem Fall mein geräuchertes Öl für euch. Also ihr Lieben, das geräucherte Öl, absolut einsetzbar, um noch so ein bisschen Rauchflavor in euer eure Speisen zu bekommen, wirklich nur zu empfehlen. Der Räucherofen läuft, das Öl ist drin. Extra für euch. Also ihr Lieben, viel Spaß damit und äh, bis bald. Ciao.